So Leute, herzlich willkommen zu diesem Video Es tut mir leid, dass in den letzten Tagen nicht so viel kam Aber ich bin ein bisschen gerade am Vorproduzieren Deswegen, es kann sein, dass ein paar Tage mal nichts kommt und so Denn ähm, ich fahre morgen früh schon los zu Gamescom Und ähm, ja, deswegen, ich muss ein bisschen gucken, wie das alles geht Genau. Also, ich habe heute wieder zwei Sachen vorbereitet und zwar haben wir wieder ein Quiz bei testedich.de. Und wir machen heute mal das Test oder den Test eher gesagt: wie gut kennst du Leonard Says? Das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, auf jeden Fall vielen lieben Dank Niklas359 für dieses äh, Quiz. Danke, dass du es erstellt hast. Und äh, was erstes, was mir aufgefallen ist, ist das da. You have failed me for the last time. Ähm, ja, was soll ich großartig dazu sagen? Es ist halt so, äh, dass äh, auf YouTube halt mein Name steht und äh, man, man, man sieht es doch. Also, ich bin äh, Was? Okay, gut. Wir fangen einfach mal an. Und zwar die erste Frage lautet, wie heißt Leonard Says wirklich? Hans, Leonard oder Günther? Ich glaube... Ich glaube, zu wissen, dass ich Hans heiße. Also, das wäre jetzt sozusagen meine Antwort. Ich glaube, ich lock das mal ein. Ich das. Nee, Spaß. Alles gut, ich heiße natürlich Lennart. So. Wann wurde auf dem YouTube-Kanal von Lennart? Da ist das erste Video hochgeladen? Ähm. Puh. Gute Frage. 1.8.16 oder 6.1.? 2016 ähm, hm, hm, hm, hm. Ich glaube es war am 6.01.2016 Es war relativ früh, ich glaube zu wissen, dass ich das erste was ich hochgeladen habe, war mein Intro Ich glaube, dass es der 6. war Ich bin mir noch nicht vollkommen sicher aber ich glaube, dass es echt der 6. war So, wie viele Abonnenten hat Leonard Says? es stand 19.08.2017 Das heißt, es ist gerade mal ein paar Tage her dass er das gemacht hat ähm, 12.325, 1417 oder 435. Hm. Also 12.325 wären schon Schnieke, aber es sind 1417. Und ich bin auch glücklich darüber. Es sind 1417, das ist voll cool. Und what the fuck ist das? Alles klar, ein Bartkamm. Und der hat noch nicht mal, egal. So. Wie viele Aufrufe hat Leonard Says Stand 198 Ähm, ich bin der Meinung, es sind aber über 20.000, also kann es eigentlich nur 10.000 und 15.000, kann nicht sein. Es müssen die 21.000 sein, das äh, kann einfach nur so sein. So, nächste Frage, was bringt er für Content? Minecraft, GTA, Call of Duty und Shareshock Live, Minecraft, GTA, Call of Duty und anderes? Keine Ahnung. Hm, also ich habe Minecraft bis jetzt gebracht, ich habe GTA gebracht, ich habe Call of Duty gebracht und ich habe auch andere Sachen gebracht, so wie das jetzt hier, zum Beispiel so ein Fragevideo oder so ein Quiz. Also wird es das hier höchstwahrscheinlich sein. Hm, ja. Wie viele Videos hat er auf dem Kanal? Stand 19.08.2017. Ha, eigentlich, eigentlich habe ich über 100, 190, 200 Videos ähm, da ich aber die hälfte mindestens davon offline genommen habe können es eigentlich nur die 88 sein ähm, ich hatte über 200 200 ja, ich 210 videos hatte ich maximal auf meinem channel und ich habe davon so viele offline genommen beziehungsweise alle auf nicht gelistet gesetzt äh, weil das halt der alte ganze müll war von früher ähm, Also eigentlich sind es die 88 da was natürlich eine scheiß zahl ist aber ist halt so mittlerweile sind es glaube ich auch schon äh, 90 wieder so, wie alt ist er? Stand 2017. Das ist natürlich äh, sehr schlau, denn ich bin 31. <lacht> nee, ich bin 17. So, welche Farf Haarfarbe hat er? Blondbraun, Braun oder Schwarz? Ähm, das ist, äh, ich, ich könnte das, könnt ihr das sehen? Ich, ich glaube, das ist blondbraun. Ich logge es einfach mal ein. Sollte so sein. Mit welchen YouTubern arbeitet er 2017 zusammen? Hm. Tu bist kanal als Exo, Heiko, LP, It's Kamen Live. Tu bist kanal als Exo, Heiko, Gronk und Live. Tobias bist G-Kanal als Exo, Heiko, Revinside und LP mit Kev, Revinside. Nee, hm. Also, ich habe mit Gronk auf jeden Fall noch nie zusammengearbeitet. Mit Revinside und LP mit Kev hundertprozentig nicht. <lacht> ähm. Die Frage wundert mich ein bisschen, da ich mit Heiko LP nie was zu tun gehabt, also schon, aber ich habe mit ihm nie was aufgenommen oder zusammengearbeitet, da war ja nur mein Streams dabei, ähm, mit It's Cayman und Live habe ich schon zusammen aufgenommen, mit Let's Exo ja auch, Tobi auch, dann eigentlich... Eigentlich gar nichts von all dem, weil Heiko ist halt überall dabei und das kann eigentlich gar nicht sein, weil Heiko war ja nur im Stream. Aber ich log das einfach mal ein. Weil hier stehen zumindest die drauf, mit denen ich wirklich was zu tun hatte. Mit Heiko ja jetzt auch ein bisschen, aber nicht so wirklich was mit aufnehmen und so. Aber gut. Bist du ein echter Fan? Ja, natürlich. Ich bin, ich bin ein Fan von mir selber. Ja, ich log einfach mal Ja ein. So, und die Auswertung wie gut kennst du Leonard Says? Zu 90% sind sie, sie sind ein echter Leonard says fan und wissen sehr viel über ihn. Machen sie nur weiter und so, weiter, was? Nur weiter so und sie werden bald, bald mit, okay. Ähm, genau wie er denken. Dieses Profil hat 83% der 8 Quizzeiten, das haben schon 8 Leute gespielt, what the fuck, okay. Ja gut, ähm... War auf jeden Fall mal gut zu wissen und ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten. So, und da sind wir auch schon beim nächsten. Und zwar das Abgequiz 2017. Da ich ein großer Fan von Abgegrief bin, mache ich das jetzt einfach mal, denn ich glaube, ich habe das Zeug dazu. Ich weiß einiges über ihn. Ähm, <lacht> so, Abgeheißen Real Life Lukas. Das stimmt. So, wie heißt denn Server? GrieferGames.net. Das ist auch wahr. Hat Flo auf dem Server GrieferGames.net CB Lobby 4? Ja. Glaube ich vier war das ne? Hatte Abgabe ersten achten Uhr 8. 8 Videos hochgeladen was? Ähm ich keine Ahnung ich denke mal das ist auch ja äh fährt Abge ein Lambo nein das tut er nicht sollte mal geht ja das stimmt auch GTA sollte auch mal auf Meinsucht kommen äh, TTT ist ein Spiel auf Meinsucht ja das ist auch richtig ähm, wohnt Abge in der Achner Straße 3. Ähm, nee, ich glaube zu wissen, dass er da nicht wohnt. denn Oder doch, es könnte schon hinkommen. Ich hatte mal die Kontaktdaten gesehen und die ganzen Sachen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite das war. Das war, glaube ich, in dem, in dem ähm, Nitrado-Forum. Da kann man ja sehen, wenn die den Server da gehostet haben, wo und wann und wie und was. Ich log das jetzt einfach mal ein. So, hat abge drei Monitore, abgehat drei Monitore, ja, hat er. So, hat er am vierten, ich hab keine Ahnung, also hat er jetzt am vierten, elfen, ich, ich, ich, keine Ahnung, ja. Und du bist ein einigermaßen guter Fan, sie haben sechs von zehn richtigen Antworten, okay. Mhm. Ja. Ja, doch, ich bin schon ein einigermaßen guter Fan, würde ich sagen, Leute. Und damit das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine positive Wertung da lassen. Wenn wir die 30 Likes schaffen, wäre ich mega fresh. Also wäre echt mega geil von euch, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Gamescom, denn morgen geht es los. Und ähm, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video morgen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.